Lieber Weihnachtsmann, dieses Weihnachten wünsche ich mir, dass du alle Journalisten, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen, befreist. Dass du verhinderst, dass sie gefoltert werden. Dass du dafür sorgst, dass Journalisten, die im Exil leben, wieder nach Hause kommen können. Und dass du ihre Familien beschützt. Dankeschön.